Ja, herzlich willkommen zum nächsten Kochrunde. Es gab so eine tolle Resonanz. Bevor ich mich ähm, überreden lasse, mache ich gleich das nächste Video. Heute mal mit zwei Gerichten zum Multi-Nudel-Koch-Event hier in den Sandsofa-Studios. Heute gibt es eine Nudel-Tackerpfanne mit angebratenen Zwiebeln, Oliven und dann noch ordentlich Käse drüber. Und zum anderen Nudeln mit Tomatensoße und... Ein wenig Sauerkraut angebraten, so richtig wintermäßig, obwohl wir einen hohen Hochsommer haben hier. Und ähm, genau, Nudeln, Tomatensoße, Sauerkraut. Das Multinudel-Event. Und nun viel Spaß, vielleicht möchte es ja die eine oder der andere noch nachkochen. So, nun kann es losgehen mit dem dualen Gericht. Zuerst braucht wir erstmal Wasser für die Nudeln. Damit es ein bisschen schneller geht. Hier trennen wir, dann machen wir das Sauerkraut rein. Das wird der Sauerkrauttopf. Und dafür nehmen wir ungefähr. Für die Tomatensauce einen kleinen Schuss Olivenöl. Da können wir schon mal das Salz reinmachen, dann eine Prise Salz. Liebe Klein. Ja wunderbar, und jetzt kocht schon das Nudelwasser im Wasserkocher. Das macht das Sauerkraut, oh, uh, hier. Guck nur ein bisschen Tomatensauce zum der vorbereitung. Das kommt hier rein. Ups. Ja, schon kocht das Nudelwasser. Das ist ein, eine super Erfindung. Habe ich von meiner Tochter geschenkt bekommen, damit kocht das Nudelwasser garantiert nicht über. Nudelwasser Koch Stopp! Keine Ahnung von welcher Firma, also kann ich keine Werbung machen, das ist gut, denn ich will ja keine Werbung machen hier. Da rühren wir mal ein bisschen um. Ich gebe mal noch ein paar Nudeln rein. Hier sieht man den Nicht-Überkocher im Einsatz. Wunderbar wie das klappt. Ich habe jetzt hier runtergeschalten. Kann nicht viel schief gehen. Hier kommt das Sauerkraut rein. Für Sauerkraut nehmen wir den Herzlöffel. Und einen durchsichtigen Deckel, dann wird man auch immer sieht, was passiert hier, besonders am um, Filmogen. Und hier die Tomatensauce, das macht Tomatensoße. da kommt jetzt ein bisschen, äh, wo ist es denn? Die kommt ein bisschen Gemüsebrühe, ein kleiner Teelöffel halber, So ungefähr, ein bisschen. Ich hoffe, mich äh, killt nach niemand, wenn er das sieht. Wir rühren das Ganze hier ein. Lassen sie es kurz aufkochen Hinten, was macht ähm, der angebratene angebratenen Zwiebeln, da passiert noch nicht so viel Ein bisschen klein verteilen hier und hier das sieht ja schon mal gut aus, die Nudeln köcheln sie vor sich hin Wunderbar und hier jetzt also macht das Sauerkraut, dann können wir jetzt auch ein bisschen Gas geben hier, ein bisschen Beschleuniger einschalten. Sauerkraut so, machen wir auch, ein ganz klein wenig von der Gemüsebrühe, steht es drauf hier, Gemüsebrühe, ein ganz klein wenig, nur einen kleinen Hauch. und ansonsten etwas Pfeffer Pfeffer natürlich und hier machen wir auch gleich ein bisschen Pfeffer drüber da kommt ja gar nichts mehr raus hier ha. na gut nehmen wir den anderen Pfeffer wir haben noch Pfeffer Nehmen wir den hier Pfeffer. Das Sauerkraut ein bisschen umwälzen. Film Fresh, nicht zu viel, weil also, so ganz ergonomisch mag es mein Sohn nicht. So. Dann hier eine Nudel. Ja, braucht noch zwei Minuten. Geschätzt. Tomatensoße ist soweit fertig, da kann man einen Deckel drauf machen. Drehen wir ganz ab die Tomatensoße wasser kocht noch, Sauerkraut wunderbar, Rodel und dampft sehr. Zwei Essen in einem Kochvorgang das ist der Doppelimpact, weil meistens, ähm, meistens mögen die Leute ja in der Familie ganz unterschiedlich, haben alle ganz unterschiedliche Geschmäcker und dann ist es für meinem Homeoffice immer eine schwierige Aufgabe alle unter einen Hut zu bringen, mich selber und ähm, den Sohn. Also müssen wir das immer irgendwie... Hier sieht schon ganz gut aus, da kann man mal ganz abschalten. Erstmal machen wir noch eine Prise Salz drüber, der Gelegenheit. So und als Käse kommt einfach ein Streikkäse drüber. Heute mal Mozzarella. Könnt ihr, normalerweise ist Bergkäse der richtige. Aber die Sachen auch nicht verkommen lassen. Also Mozzarella. Der milde, den machen wir dann wieder unmild. So, das ist fertig. Oh, heiß. Mal runtergedreht. Was machen die Nudeln? Dann machen wir mal die Nudeln raus. Nudeltest. Num, num. Mmh, fast fertig. Ich kann noch ein bisschen das Spielbecken ein bisschen reinigen, falls meine Nudeln daneben geht. Sind fertig. So. Das ist meine Diätpfanne. Das, wenn die voll ist, ist es gerade meine Portion. Mit dieser Nudel-Tackerpfand-Diät habe ich schon 4 Kilo jetzt in dieser Corona-Zeit ab im Homeoffice abgenommen. 4 Kilo. So da haben sie noch ein paar Nudeln versteckt hier. Und noch einer, ich glaube jetzt ist gut. Der Rest ist für die Nudeln, für die Tomatensoßenfraktion. fraktion Kommt ihr mal auf den Tisch. Die legendäre Tackerpfanne mit Zwiebeln, Oliven, Nudeln und Käse drüber. Und wieder die berühmte Prise Salz drüber. Im Keller geholt. Noch Tomatenmark. Ein bisschen drüber. Ich bemerke die Herzform. Ordentlich Käse drauf. Und nur noch weiteren Käse, mit den Ei unterjubeln, genau. Unterheben des Käses. Hälfte aus der Pfeil gefallen. Und jetzt kommt noch der andere Käse dazu. Fast ein Käsefondue mit Nudeln. So. Ja. Sauerkraut ist fertig, nochmal runterdrehen. Nochmal ein bisschen Pfeffer drüber. Nochmal mit ordentlichem Käse überbacken hier. Und übrigens, ich habe ein Buch geschrieben. Auf www.bod kann man das bestellen, Brasilien Zeitreise. da wurden auch mal Nudeln im Hotel gekocht. Und nun muss man nur noch den Tisch rufen und kann ähm, sich dem Essen hingeben. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe es hat einigermaßen Spaß gemacht und es ist nachkochbar, nicht so schwierig. Zwei Essen gleichzeitig.